Ein Mensch wird von einem anderen auf ein Pferd gehoben. Die beiden befinden sich in unwegsamem Gelände in einem tiefen Tal. Offenbar geht es dem Mann auf dem Pferd nicht gut. Er windet sich fast um den Helfenden. Obwohl er kräftig ist, muss er sich ganz schön anstrengen, um den anderen auf das Pferd zu bekommen oder ihn dort zu halten. Ein offener Reisekoffer ganz am linken Rand des Bildes zeugt davon, dass etwas Schlimmeres passiert sein muss. Und je länger das Auge auf dem Bild verweilen, ist noch etwas anderes zu entdecken. Ein Weg schlängelt sich durch das Tal. Zwei Menschen sind darauf zu sehen, den Rücken zugewandt. Der eine noch recht nah am Geschehen, der andere hat sich schon weiter entfernt. Sie drehen sich noch nicht mal mehr um. Der gute Samariter heißt das Gemälde, das Vincent van Gogh 1890 nach dem biblischen Gleichnis gemalt hat. Und damit hallo zur heutigen Zahnputzandacht. Auf das Bild hat mich die Losung für heute gebracht. Im Psalm 140 heißt es: Du Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Der oder die Beterin bittet um Gottes Barmherzigkeit, um seine Treue und Güte, die nie von ihm weichen möge. Barmherzigkeit, ein großes Wort ist das. So wie im Psalm ist oft in der Bibel von der Barmherzigkeit Gottes die Rede. Aber was meint das eigentlich? Mitleid? Vielleicht. Ich denke aber, es geht noch um mehr. Es ist die tiefe Liebe Gottes, die sich darin ausdrückt. In der Zuwendung zum Menschen, in seiner immer wiederkehrenden Vergebungsbereitschaft. Auch darin, dass er sich immer wieder auch selbst korrigiert und den Menschen nicht alleine lässt. Übrigens erzählt die Bibel immer wieder davon, dass Gott barmherzig ist. Wenn Jesus ein Gleichnis wie das vom barmherzigen Samariter ins Spiel bringt, geht es auch darum, Gottes Welt ins Bild zu setzen. Und die unterscheidet sich eben ganz gravierend von dem, was wir tagtäglich erleben. Das bedeutet nun nicht, dass wir nichts dazu beitragen können. In der Art und Weise, wie sich der Samariter dem von den Räuber Überfallenen zuwendet, darin zeigt sich auch Gottes Welt bei uns. Und darum geht es eben, sich vom Leid anderer anrühren zu lassen, sie nicht alleine lassen und nach Kräften helfen. Auch bis zur Rande der Erschöpfung, wenn es sein muss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie mit offenen Augen durchs Leben gehen, sich anrühren lassen und sich für die einsetzen, die unsere Unterstützung nötig haben. So zeigt sich am besten die Barmherzigkeit Gottes in unserer Welt. Spuren Gottes, die nicht nur den Bedürftigen helfen, sondern uns selbst neu aufrichten können. Versuchen Sie es! Bleiben Sie behütet und möge Gottes Barmherzigkeit auch Ihnen zukommen.